Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausnahme und Zustand, dem Livestream-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in dem wir über Kultur, Bewegungen, aber auch Politik mit ganz spannenden Gästen ins Gespräch kommen. Ich bin Annika Taschke, Referentin im Themenkomplex Neonazismus und Ideologien und Strategien der Ungleichwertigkeit in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und freue mich gerade deswegen, weil ich sozusagen für das Thema E eh zuständig bin, heute auf unseren Gast Natascha Strobel. Natascha Strobel ist Publizistin, Politikwissenschaftlerin und vor allen Dingen aber Expertin zu Neuen Rechten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Studio. Hallo, schönen guten Abend. Natascha, bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, das du geschrieben hast, nämlich zu radikalisierten Konservatismus, würde ich gerne in die aktuelle Situation in Österreich einsteigen. Du verdrehst <lacht> die Augen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir beobachtet haben, Sebastian Kurz ist zurückgetreten, Immer mal wieder taucht er irgendwo auf, man fragt sich, wo ist er denn jetzt eigentlich noch nicht zurückgetreten, ist er denn jetzt komplett weg? Gleichzeitig gehen auch, und das muss man ja sagen, auch in Deutschland gehen Menschen auf die Straße gegen die aktuellen Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was in Österreich gerade passiert, wer da auf die Straße geht vielleicht auch? Ich versuche es sehr gerne, aber nichts an Österreich ist kurz und verständlich. Das sollte kein Wortwitz sein, aber es war trotzdem einer, ähm, sondern es ist kompliziert. Ähm, es beginnt eigentlich alles bei Ibiza, wenn man sich an die Ibiza-Affäre erinnert. Es ist jetzt also zwei Jahre her, zweieinhalb. Ähm, Im Zuge der Ermittlungen wurden Handys beschlagnahmt. Ähm, da wurde gegraben und da wurden Handys beschlagnahmt. Und eines äh, dieser Handys betrifft ähm, den ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums. Der ist im övb umfeld an der hat sein Handy tatsächlich jahrelang nicht gelöscht. Das heißt, man hat hier ganz viele Chatverläufe und die werden jetzt nach und nach ausgewertet. Und im Zuge ähm, dieser Auswertung ist man dann eigentlich durch einen Zufallsfund draufgekommen, also man, die Staatsanwaltschaft, ähm, dass es hier womöglich Absprachen gibt, ähm, wie man Umfragen fälscht äh, und Umfragen auch in Zeitungen so platziert, dass es, ähm, ja, dass es einfach so gut für einen ist und da, also für, einen, für die ÖVP und für Sebastian Kurz, für das Umfeld. Und es hat immer weitere Kreise gezogen, bis man jetzt draufgekommen ist, ähm, dass es hier schon von Anfang an wahrscheinlich oder womöglich ähm, mit Hilfe einer Meinungsforscherin Umfragen gefaked worden sind, die Sebastian Kurz hochgeschrieben haben, schon vor seiner Zeit als Parteivorsitzender, auch dann immer wieder dazwischen, und dass man diese manipulierten Umfragen dann gegen ein Gegengeschäft, das wird alles Zuge der Ermittlungen sein, einer Boulevardzeitung gegeben hat. Und dass es hier eigentlich zu einer ziemlich korrupten Sache gekommen ist, inwieweit Sebastian Kurz jetzt wirklich involviert war und was er weiß und was er nicht wusste, also es ist eine komplizierte Angelegenheit. Das wird man, das wird man sehen im Zuge der Ermittlungen. Es hat auf jeden Fall ein Erdbeben ausgelöst, wo Sebastian Kurz erst zur Seite getreten ist, bevor er zurückgetreten ist. Dann ist, äh, man muss es eigentlich so sagen, nur so ein fast schon wie eine Marionette äh, der Außenminister gewechselt, wo auch alle wussten, dass er nach wie vor auf zuruf agiert. Sebastian Kurz ist ins Parlament als Klubobmann gewechselt äh, und ist nun, äh, kurze Zeit später ganz zurückgetreten, woraufhin auch wieder der damalige Kanzler zurückgetreten ist und jetzt ist ihm der vorherige Innenminister auch sehr eng in diesem Kreis Kurz. Ähm, der ist jetzt Kanzler geworden und das war alles natürlich zu einer absoluten Unzeit, mitten wie sich diese neue Welle aufgebaut hat. Eine Welle, die Österreich wieder sehr, sehr stark getroffen hat, vor allem Westösterreich, wo wirklich Triage-Teams zusammengestellt worden sind, ähm, wo wir auch wirklich mit sehr problematischen Aussagen schon wieder von ähm, Politikern und von Landeshauptleuten zu tun gehabt haben, die sich noch mitten im Aufbau dieser Welle über Virologen lustig gemacht haben und gesagt haben, ja, wir machen sicher keinen Lockdown und alles ist gut bei uns, das kennen wir schon äh, aus diesen Bundesländern. Ähm, um kurze Zeit, später ist Österreich ganz in den Lockdown gegangen, weil man auch wieder verabsamt hat, rechtzeitig diese Welle zu brechen. Ähm, das zieht sich durch diese ganze Pandemiepolitik äh, leider und ist ein Grund, nicht der einzige Grund, aber ist auch ein Grund, warum in Österreich diese ähm, Corona-Leugner-Szene doch sehr radikalisiert ist, weil es auch mit dem Ziel, gegen die Regierung, auch gegen die, den Schlingerkurs der Regierung zu agieren, immer wieder auch neue Nahrung äh, bekommen hat. Und natürlich, es ist sehr komplex, ähm, Wien an sich ähm, eine, eine Frontstadt auch des organisierten Rechtsextremismus ist und man hier sehr gut auch an Erzählungen, die ohnehin schon da sind, ähm, Rechtsextremismus anknüpfen konnte, weil hier auch organisatorisch ähm, durchaus Strukturen vorhanden sind, die das stützen, nicht zuletzt mit einer Partei, mit der FPÖ, die hier auch sich ganz klar in Opposition zur ÖVP, auch wieder, wenn wir zu Ibiza zurückgehen, weiß man auch warum, präsentiert. Und so haben wir einfach eine Gemengelage aus einer schlingenden Regierung, die sehr krisenanfällig ist und um sich einer radikalisierenden und aufbauenden... Anti-Maßnahmen-Corona-Leugner-Szene, die, Maßnahmen -Szene, die äh, durchsetzt ist von der organisierten extremen Rechten und dort, wo es nicht ist, sich einzelne Personen aufgebaut haben, die äh, mit antisemitischen Auf Aussagen äh, auffallen und ähm, ja, sehr stark in diesem Verschwörungsmilieu verhaftet sind. Ich habe es versprochen, Österreich es ist kompliziert, äh, aber das ist tatsächlich gerade so unsere politische Realität innerhalb und außerhalb der, des Parlaments. Vielen Dank für den Einblick. Du hast aber trotzdem in dieser Zeit auch ein Buch geschrieben, ein »Radikalisierter Konservatismus«. Vielleicht kannst du auch den Zuschauerinnen und auch mir noch mal erklären, was bedeutet für dich radikalisierter Konservatismus auch gerne in Abgrenzung zu Konservatismus? Mhm. Ähm, was sind so die Merkmale davon, wo du sagen würdest, das ist ein neues Phänomen oder du beobachtest an bestimmten mhm. Punkten genau dieses Phänomen? Also mein, mein Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich mich gewundert habe, warum ich, es einen Bundeskanzler gibt, damals war Sebastian Kurz noch Bundeskanzler, der so spricht und die, die Narrative benutzt, die ich eigentlich aus der extremen Rechten kenne. Und dann, äh, wenn man den Werkzeugkasten, den man hat für die extreme Rechte, um äh, den Rhetorik zu analysieren, auf Sebastian Kurz umlegt, dann ähm, war das ein recht fruchtbares Unterfangen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn da passiert? Wie kann es das sein, dass es diesen Shift gegeben hat äh, innerhalb einer konservativen Partei, dass es auf einmal akzeptabel ist, sich zumindest zu so zu präsentieren, wie man es eigentlich nur von der extremen Rechten kennt. Ähm, mhm. Das war so mein erster Anknüpfungspunkt. Mein zweiter Anknüpfungspunkt war, dass man äh, sich in Österreich ganz, ganz sicher war, dass da vielleicht problematische äh, ja, Sachen gibt, aber Sebastian Kurz sicher nicht so ist wie Donald Trump. Ähm, und natürlich, wenn man die beiden gegenüberstellt, dann könnten sie unterschiedlicher nicht sein, aber wenn man sich anschaut, welche Methoden sie benutzen, äh, dann sieht man, dass sie doch Dinge gemeinsam haben. Und dem wollte ich auf den Grund gehen, äh, gerade weil es in Österreich schon die Tendenz gibt, die eigenen äh, Leute immer zu verharmlosen und alles, was böse ist, ist der immer nur nicht in Österreich. Ähm, und so habe ich eigentlich begonnen, dieses Buch zu schreiben und äh, habe es dann nochmal näher ausgeführt. Aber die, die, der Grundgedanke quasi dieses, dieses radikalisierten Konservatismus, also dass es einen Teil gibt innerhalb von konservativen Parteien, ähm, die. Den, diesen Status quo, diese Idee, dass man staatstragend sein muss, dass man für Stabilität sorgen soll, bei allen Unterschieden, die man hat mit anderen Parteien, dass man trotzdem so eine Stabilitätsfunktion innerhalb des politischen Systems hat, dass das einfach aufgegeben wird und dass man sich nicht mehr verantwortlich fühlt für die staatstragende Rolle, sondern die gibt man exklusiv weiter, meistens an eine sozialdemokratische im europäischen Parteiensystem äh, oder Demokraten wo auch immer man sie jetzt einordnen will, aber sie, äh, haben zumindest teilweise Ähnlichkeiten mit den Sozialdemokratien in Europa. Und das ist ja ganz interessant, nur so als Nebengedanke, weil eigentlich die sozialdemokratischen Parteien als konservative Parteien übrig bleiben, weil die sich alleine in dieser Rolle quasi des, des Staatstragendseins äh, befinden. Äh, das hat man in Österreich auch sehr gut gesehen. Und was machen die konservativen Parteien? Sie radikalisieren sich, sie übernehmen die Sprache, sie übernehmen die Strategien. Das heißt, sie betreten die Kulturkampfebene, die eigentlich die extreme Rechte bis jetzt bedient hat. Auf der sozioökonomischen Ebene, auf der Klassenkampfebene äh, hat man sowieso immer schon ähm, agiert, aber jetzt vermengt man das noch mit der Ebene des Kulturkampfs, die man ähm, von extremen Rechten kennt. Ein letzter Gedanke noch. Ähm, ob das aus Kalkül passiert, weil man glaubt, dass man so Erfolg haben kann, dass man so Wählerinnenstimmen bekommt oder ob man das aus dem tiefsten Inneren überzeugt ist, das möchte ich gar nicht groß beurteilen, denn für das Resultat ist es irrelevant, weil das Resultat ist das, wie es ist. Wenn du sagst, du bedienst dich dem Werkzeugkasten der Extremrechten und das, was du über sie weißt, also sprich deren Ideologie und du sagst, es fällt jetzt auf, dass das in konservativen Kreisen eine Annäherung passiert. Wo ist denn dann für dich auch die Trennung zwischen radikalisierten Konservatismus und der extremen Rechten? Weil wir natürlich auch immer wieder darüber diskutieren, rutscht nicht eine konservative einfach zu weit nach rechts, um sie noch als konservativ zu bezeichnen. Gibt es so für dich Trennschärfen oder zumindest kleine variablen Indikatoren, sie sich vielleicht auch nicht bedienen in Abgrenzung zur extremen Rechten? Das ist, das ist fast die wichtigste äh, Frage in dem Ganzen. Und ich wünschte, ich hätte eine ganz klare Antwort auf das Ganze, aber so funktioniert das leider äh, nicht. Nicht in der Sozialwissenschaft und nicht mit ges gesellschaftlichen und, und politischen äh, Phänomenen. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall würdigen würde in, in der ähm, Betrachtung ist, äh, dass es unterschiedliche historische Traditionen gibt. die die sind, so, die sind nicht immer auch demokratisch im konservativen Lager ähm, und generell kann man sich auch anschauen, wo da historisch äh, die Verschränkungen sind. Das ist sicher sehr sinnvoll. Ähm, Gerade in Österreich ist das auch jetzt ein Thema, dass es ja durchaus auch eine eigene ähm, faschistische Vergangenheit im Konservatismus gibt. Ähm, das muss man alles würdigen, aber trotzdem ähm, darf man diese unterschiedlichen Rollen, die, die man gespielt hat in politischen Systemen und in der Geschichte, das zumindest anerkennen und zumindest sehen. Deswegen, ich bin deswegen auch nie so ein Fan, so, das ist alles Rechtspopulismus und ob das jetzt Sebastian Kurz ist oder ob das Jörg Haider ist oder ob das Blocher ist, das ist alles dasselbe. Ja, ähm, das sag, also, da gibt es ja viele Überschneidungen in dem, wie man sich präsentiert. Trotzdem muss man anerkennen, die unterschiedlichen Parteien, ähm, aus denen man kommt. Ähm, denn in dieser Anerkennung... Ähm, kann man dann die Gemeinsamkeiten viel präziser darstellen, als wenn man sagt, es ist alles dasselbe. Äh, Im Gegenteil, man könnte ja sogar umgekehrt behaupten, es ist ja eigentlich viel schlimmer, wenn eine konservative Partei, ohne so ein äh, bisschen jetzt übertrieben steht viel schlimmer, weil wir wissen um die Gefahr von extrem rechten Parteien, aber die Möglichkeiten von konservativen Parteien sind ganz, ganz andere. Da sind ganz andere Ressourcen vorhanden und da ist auch eine ganz andere Basis ähm, vorhanden und hier würde ich ähm, die Trennungen einziehen. Ähm, man kann sich das aber auch natürlich äh, in der Praxis anschauen, also gerade ähm, sowohl in den USA als auch in äh, Österreich äh, sind das zwei Parteien, die eine sehr äh, ein, ein ausgesprochenes Nahverhältnis ähm, zu Netanjahu und zu Israel gepflegt haben. Das heißt, hier hat man äh, ganz klar quasi nach außen einen Anti-Antisemitismus ähm, kommuniziert. Ähm, auch hier, ob es tief zur Überzeugung oder ähm, weil, das, weil, das, äh, weil man sich das auch strategisch zurechtgelegt hat, es sei dahingestellt. Äh, das würde ich Ihnen nicht absprechen, das ist in der extremen Rechten auch wenn es hier Tendenzen gibt zu so einer Instrumentalisierung, ähm, doch noch ein Unterschied, auch in der Bereitschaft quasi, mit wem man wie zusammenarbeitet. Ähm, trotz allem ähm, gibt es ähm, einfach sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und die sieht man dann äh, auch, ähm, dass so Verschwörungserzählungen also ja, da auch, durchaus auch Eingang gefunden haben in ähm, die, wie sich radikalisiert konservative Parteien präsentieren. Das heißt, einerseits grenzt man sich ab, andererseits ist man doch wieder bereit, auch so ein Verschwörungsdenken zu bedienen, wo wir den strukturellen Antisemitismus haben. Das heißt, es ist kompliziert, aber man kann schon die Abgrenzungen auch finden und muss sie vielleicht auch sogar finden, um dann die Gemeinsamkeiten schärfer herausstellen zu können. Du wirst in deinem Buch ja durchaus auch sehr konkret, wenn es um... Die sechs Schritte geht, so nennst du das, ähm, zum radikalisierten Konservatismus und sagst gleichzeitig ganz viel über Kommunikationsstrategien auftreten. Kannst du da so ein paar Beispiele mhm. nennen? Vielleicht auch, klar aus Österreich, vielleicht mhm. jetzt aber auch international. Du hast gerade mhm. Trump gesagt noch als Beispiel, wo uns ja auch Bilder aufploppen. Was wird bedient? Was wird eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ähm, welche Strategien werden denn genutzt, deiner Meinung nach? Mhm. Also das Erste, was ich beschreibe und was meines Erachtens eines der wichtigsten Dinge ist, ist der Bruch der Regeln. Das heißt, wenn wir an Regeln denken, dann haben wir Gesetze, also sind alles diese formalen Regeln, Gesetze und Geschäftsordnungen. Aber es gibt auch die informellen Regeln. Was man tun sollte, wie man reden soll, was man darf, was man nicht darf. Also alles, was so im Bereich Etikette, Moral... Anstand ist, worüber man vielleicht gar nicht groß nachdenkt. Ähm, und dieser Bruch äh, der informellen Regeln, der wird gepflegt im radikalisierten Konservatismus und zwar ganz bewusst gepflegt. Das heißt, ähm, es gibt immer diese kleinen oder größeren Nadelstiche, wo es zu diesen Grenzverletzungen kommt. Äh, Trump hat davon gelebt, dass er das gemacht hat, also angefangen, wie man spricht, wie man auch über Frauen spricht. Ähm, wie man, äh, wie man auftritt, bis hin zu tatsächlich auch so diplomatischen Etikettefragen. Dass, äh, eigentlich interessiert man sich ja gar nicht so sehr davon, aber wenn Trump äh, nicht diese zwei Schritte hinter der Queen geht, sondern vor der Queen äh, der rausstampft, dann ist es ein Thema. Das darf man nicht, also das soll man nicht. Und er macht es trotzdem. Ähm, und äh, auch, dass er seinen Twitter-Account dazu benutzt hat, einfach ungefiltert. Äh, in, in die Welt, äh, das, was ihm gerade in den Kopf geht, hat man das Gefühl gehabt, äh, in die Welt zu setzen. Als Präsident der Vereinigten Staaten, wo man ja normalerweise ein riesen Team um sich hat, die alles fein äh, schleifen und, und jeder Beistrichfehler, äh, äh, wird wahrscheinlich jemand gefeuert in dem Social Media Team und, und Trump sitzt da, man hat das Gefühl mit seinem Handy äh, und Coffee Fee. Also, das äh, ist da werden ganz, ganz viele Regeln übertreten. Und einerseits, weil es seine Art ist, aber andererseits auch, weil diese Art ankommt. Und das ist äh, manchmal lustig, manchmal ist man im starren Entsetzen da, ähm, aber es hindert einen noch niemand daran. Und das ist dieses ganz große Missverständnis, dass man glaubt, wenn es zu diesen Grenzverletzungen kommt, auf diese informellen Art, dass sich dann der Himmel auftut und äh, der Schiedsrichter kommt runter und sagt Stopp, nein, halt, das darf man nicht. Jetzt quasi Gerechtigkeit, hier ist die gelbe Karte und hier ist die rote Karte und du bist jetzt raus. Aber es passiert nicht. Es gibt diese kosmische Gerechtigkeit. nicht. Es gibt keinen unsichtbaren Schiedsrichter, der diese Grenzüberschreitungen, äh, sei sie minimal oder sei sie auch ganz große, äh, sanktioniert. Sondern man kommt auch mit Lüge, man kommt auch mit Betrug weiter auch indem man so redet, auch indem man so auftritt, und das wird dann natürlich gefeiert. Und ähm, das hat Trump sehr, sehr früh verstanden, dass es diesen Schiedsrichter nicht gibt und er machen kann, was er will im Prinzip. Und das hat dazu geführt, dass er diesen Wahlkampf, erst die Vorwahlen und dann ähm, gegen Hillary Clinton, ähm, auch damit gewonnen hat, dass er unglaublich die Aufmerksamkeit auf sich äh, projizieren konnte, weil also, selbst Obama hatte Probleme, wenn es jetzt ein Town-Hall-Meeting in irgendwo war, wo eh ein komplett sicherer Staat war, und das war zu Infrastructure und Transportation, was jetzt nicht so äh, die Leute hervorgeholt hat, äh, sind die großen Medien nicht hingefahren, weil das war uninteressant. Aber Trump, ist, der hat noch im hinterletzten Dorf, über, er hat nicht mal ankündigen müssen, über was er redet, der ganze Medientross ist mit, weil man hat gehofft, dass es zu diesen Grenzverletzungen kommt, weil das sind Klicks und das ist Auflage und da kann man dann wieder 24 Stunden das analysieren und darüber reden. Und deswegen sind sie alle dagestanden und haben gehofft, dass jetzt wieder irgendwas passiert, weil äh, ja dafür ist er halt bekannt, dass es das gibt. Und so hat er den Wahlkampf bestimmt und das ähm, hat sicher dazu beigetragen, dass er, dass er gewonnen hat. Das heißt, spielen sowohl die Grenzverletzungen, also du nennst das Regelbruch, Grenzverletzungen, spielen die eine Rolle oder auch in Kombination dann mit der Nutzung von Social Media und anderen mhm. Medien? Genau, also das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ich würde auch nie behaupten, das ist jetzt der eine heilige Kral, mit dem es gewonnen hat, aber es hat dazu beigetragen. Ähm, aber die ganze Inszenierung äh, spielt eine Rolle. Also es ist einerseits... Äh, also Im radikalisierten Konservatismus, die Person, die da vorne steht, diese Führungsfigur, äh, wird immer inszeniert, aber nie auf Augenhöhe. Das heißt, man ist entweder Opfer, man ist ganz, ganz unten und man wird da gejagt von der Swamp oder äh, von roten Netzwerken in der Justiz, das ist ein Originalzitat, äh, die, die, die ist immer hinter einem her sind, immer ist man Getriebener und man, warum wird man gejagt? Weil man anders ist, weil man auch mit diesen Grenzen... Äh, Verletzungen sich darstellt als äh, jemand, der anders ist als die und dann regen sie sich darüber auf und so ein bisschen dieses Renegade-Gehabe, äh, ähm, weil es ja die Biografien gar nicht hergeben, dass man dieser Rebell ist, äh, weder dort noch da, aber quasi wenn man permanent so die, Me die Medien, ja, also äh, die, die etablierten seriösen Medien und auch die politischen Gegner, die sich immer aufregen, kann man sagen, ja, weil ich anders bin. Und ähm, so inszeniert man sich dann als getrieben, als Opfer oder ganz oben als Märtyrer, als jemand, äh, der das jetzt auf sich nimmt und das gar nicht auf sich nehmen müsste äh, und jetzt eine bessere Zeit äh, mit einem einherzieht. Äh, und gerade diese religiösen Inszenierungen, das ist wirklich etwas, was sowohl Kurz als auch Trump gemeinsam haben. Ähm, ganz interessant auch in der Sprache, ganz viel mit diesen religiösen Metaphern, ganz viel auch mit Licht, Dunkel, oben, unten und es war ganz schlimm und jetzt wird wird's ganz gut, also das ist äh, ganz wichtig, aber auch von den eigenen Fans, denn man kultiviert tatsächlich so ein Fandom äh, um sich herum, ähm, die das sehr gerne annehmen und da, da wirklich so eine Märtyrerfigur inszeniert wird und äh, das passt dann natürlich alles ähm, ganz gut zusammen, aber es, man, die Person wird quasi dem politischen Raum entzogen und eigentlich auf ganz andere Ebenen gehoben und das macht es dann auch so schwer dagegen dann mit Politik oder mit einem politischen Argument oder äh, das ist dann oft äh, so ein linksliberales Missverständnis, dass man das bessere Argument hat. Ja? Und dann, ich habe hier ausgearbeitet, 100 Seiten, ein Konzept und das, ich möchte mich gar nicht lustig machen, weil das natürlich wichtige und gute und schöne Arbeit ist, aber das ist, also damit kommt man dann nicht an, weil hier segelt man in ganz anderen Sphären und das wird dann auch ganz anders aufgenommen und emotionalisiert auch natürlich ganz anders. Das ist eine Politik, die ganz, ganz stark auf der emotionalen Ebene sich abspielt. Aber neben der Inszenierung der Person, darüber haben wir gerade gesprochen, und dieser Führungsfigur, wie du es auch nennst in dem Buch, was für Inhalte? Also es muss ja, wir reden ja über Politik. Ähm, oder über Politikerinnen. Ähm, was für Inhalte werden denn da transportiert? Du nennst nimm, so ein paar Beispiele im Buch, aber sagst auch, es ist zum Teil flexibel handbar, handhabbar ja. oder vielleicht einfach nicht ganz so wichtig. Ist das mhm. so, tatsächlich so? Also ich muss sagen, es ist tatsächlich, ähm, was so eine, eine Neuerung ist, aber dass es ein ganz äh, krasses Prinzip gibt, die Inhalte den Umfragen unterzuordnen. Also das, was funktioniert, das funktioniert das andere wird uninteressant. Und das heißt, man hat überhaupt keine Punkte, wo es wehtut, weil es, es gibt natürlich in jeder Partei gibt so Liebhaberthemen, die es sind so Spezialfälle in der extremen Rechten. Wenn ich da jetzt an den deutschsprachigen Raum denke, ist das zum Beispiel die Südtirol-Frage. Ja, damit gewinnt man jetzt nicht groß aus in den Bereiten Regionen, wo das wichtig ist, aber das ist natürlich kein Massenthema. Ja, aber trotzdem kann man nicht drüber, weil es die eigene Ideologie verbindet, bietet, dass man hier Kompromisse macht. Und im radikalisierten Konservatismus gibt es das nicht mehr, dass man unbedingt ein Thema haben, also propagiert, was nicht massentauglich ist. Und es werden nur Themen propagiert, die massentauglich sind. Und das kriegt man über Umfragen, das heißt, es ist eine komplett umfragegetriebene Politik, aber es ist keine beliebige Politik und es ist keine, es ist nicht der komplette politische Nihilismus, wo nichts mehr eine Bedeutung oder einen Wert hat, äh, sondern man sieht dann, dass, äh, wenn man an die Macht kommt, dass es ähm, sehr schnell und sehr krasse Schritte gesetzt werden äh, in Richtung Beschneidung des Sozialstaats, in Richtung Umverteilung, äh, in Richtung, es ist nicht nur eine, eine Umfragenpolitik, sondern es ist auch eine Politik, äh, wo Spenderinnen sehr wichtig sind, ähm, Donors, äh, und wo man sehr schnell die Politik macht, die für diese Spenderinnen wichtig ist. Und das ist dann oft eine Politik der Umverteilung aber von unten nach oben, ähm, eine Politik, wo arbeitnehmerinnenrechte Rechte ähm, beschnitten werden oder Mitbestimmung beschnitten wird äh, und das ist natürlich nicht, nicht unpolitisch oder nicht politisch beliebig, ähm, das zu machen ähm, und gleichzeitig ist also das auf der Klassenkampfebene und gleichzeitig ist auf der gesellschaftspolitischen Ebene alles sehr umfragegetrieben, was natürlich der Treppenwitz ist, wenn man die Umfragen selber macht oder mutmaßlich selber macht und dann danach <lacht> Politik macht, dass es doch recht selbstreferenziell wird. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, von den ZuschauerInnen und zwar ist die Politik des Spektakels durch zum Beispiel Trump nicht eine alte Politikform, die nicht nur durch Massenmedien und Social Media einfach besser funktioniert? Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist auf jeden Fall diese Politik des Spektakels, das kennen wir ähm, natürlich auch schon, auch schon äh, ganz länger. Es ist auch äh, äh, also eine postdemokratische äh, Politik, äh, das schließt da alles an. Ähm, es ist aber natürlich, äh, macht es auch etwas mit den Parteien? Also die, ganz wichtig ist ja eigentlich den, dieses nach außen, das ist ganz wichtig. Was macht es mit äh, mit der politischen Sphäre an sich oder mit dieser politmedialen Sphäre an sich. Aber was ja auch so interessant ist, ist, dass das Erste, was eigentlich passiert ist, dass die Parteien umgebaut werden. Und hier, deswegen passt es auch mit diesen ähm, diese Parteien verlassen, diese staatstragende Rolle. Und wenn sie das tun, ähm, dann, dann gibt es dieses Durchgriffsrecht von, von dieser Führungsperson, die so zentral wird die natürlich in diesen unterschiedlichen politischen Systemen und äh, die, das auch wie Parteien funktionieren, funktioniert anders in den USA als in, äh, in, in Europa oder in europäischen Parteiensystemen. Trotzdem ist es ganz interessant, wie ähm, vor allem in der Personalauswahl ähm, das sehr wichtig wird und dass äh, das politische Personal nur noch in Relation zu dieser Führungsperson äh, also existieren kann. Das geht so hin, bis zu, dass in Österreich sich Sebastian Kurz die Listen aussuchen konnte, der Nationalratswahl, was natürlich absolut nicht so war. Also, das verdient man sich, weil man so und so viele Jahre in dieser Funktion war oder aus dieser und jener Vorfeldorganisation kommt, wie so Listen einfach entstehen. Nein, er hat den Sessel nur übernommen, den Parteichef wenn er handverlesen die Leute dort setzen könnte. Und das heißt, diese Leute sind dann ja nicht in Loyalität zur Partei im Parlament, sondern sind in Loyalität zur Person Sebastian Kurz im Parlament. Das macht einen Unterschied. Das macht auch einen Unterschied, quasi wie eine Partei funktioniert. Ähm Und äh, die Parteigremien werden sukzessive ausgeschalten oder, oder irrelevant gemacht. Und alles äh, passiert nur noch in so einer oder die Entscheidungen auch für eine Partei werden getroffen zu so einer Beraterinnenblase, die natürlich nicht mal Parteimitglied ist oder doch aber nicht demokratisch legitimiert ist, die nicht berichtspflichtig ist, die man nicht abwählen kann. Und hier sehen wir auch eine Parallele ähm, zu, zu Trump, der das dann in seine Familie ausgelagert hat, also auch wieder so ein Bruch äh, der Regeln, ähm, wo man dann gar nicht gewusst hat, also wie entstehen und wer trifft jetzt eigentlich die Entscheidung für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ja kein Spiel. Ähm, und, und ganz, also das, das kannte man nicht oder das darf so nicht sein und das war dann trotzdem so. Auch wenn man sich anschaut, den Durchlauf äh, des Personals in einer Regierung der Vereinigten Staaten, ein gewisser äh, Durchlauf ist natürlich normal, aber niemand hat so viel und so also auch... Äh, Regierungsmitglieder gehabt, die es so schnell gewechselt haben. Das heißt, hier geht ja natürlich dann auch Machtverlust. Ja? Wenn man nur kurz da ist, wenn man gerade erst hingekommen ist, äh, stellt man auch keine interne Gegenmacht äh, da zum Präsidenten. Und das bindet dann natürlich sehr viel Macht und sehr viel Entscheidungsfähigkeit bei einer Person und ihrem informellen ähm, Umfeld. Und das... Ähm, das heißt, ja, vieles von dem, vor allem in dieser Außendarstellung, kennen wir, auch die Rhetorik kennen wir. Ich habe Jörg Haider angesprochen, ich habe Bloch angesprochen. Äh, das ist nicht neu, irgendwo hat man sich das natürlich auch abgeschaut. Ähm, aber dass äh, konservative Parteien nach innen ähm, so funktionieren, äh, das ist neu oder, oder sagen wir, so, zumindest schon lange so nicht da gewesen, nicht mit diesen Durchgriffsrechten. Jetzt reden wir gerade über Trump, Sebastian Kurz, beides Menschen nicht mehr im Amt. Zumindest ähm, nicht mehr an der Stelle, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, was macht das mit deinem Konzept und auch mit deinem Buch? Ähm, es gibt ja trotzdem mit Sicherheit noch radikalisierten Konservatismus. Ähm, welche Beispiele würden dir denn jetzt einfallen, wenn wir nicht mehr über Trump und Sebastian Kurz reden müssten? Also das Buch <lacht> hätte ich keine Woche später rauskommen dürfen, weil dann ähm, wär, wär, hätte ich schon ein Problem gehabt mit meinem Beispiel. Ähm, die, sie dienen natürlich äh, dazu, ein Feld aufzuspannen, auch und das hat mich natürlich gereizt, diese Unterschiedlichkeit im Personentypus. Uh, aber natürlich ist da noch Platz für sehr, sehr viele mehr. Um, es wäre natürlich interessant, auch aus der sehr unterschiedlichen Historie, um, sich zu überlegen, was mit den konservativen Parteien in Osteuropa um, passiert ist, um, wo doch schon sehr viel vorweggenommen worden ist, wo Orban sowohl für Trump als auch für Kurz ein Vorbild war, auch an, an, wo sie es gesagt haben, um, dass das Vorbildes sind, auch in Polen ist da ähm, viel passiert in sehr kurzer Zeit, konservative Parteien, nicht das, was klassischerweise die extreme Rechte ist. Ähm, das heißt, hier wäre es sicher interessant genauer hinzuschauen, aber ähm, auch in Großbritannien, ja, wo man nicht sagen könnte, Boris Johnson ist so diese Mittelfigur zwischen äh, Kurz und Trump, Uh, der jetzt auch in die Ibradoya gerät, also wo nicht klar ist, wie lange der noch da ist, aber wo es natürlich auch diese Ansätze gegeben hat, gerade rund um Brexit, aber generell auch in der Handhabe von Asyl- und Migrationsthemen, auch mit Brittany Patel, ähm, auch diese Selbstinszenierung ähm, zu diesen Themen, ähm, wo es diese Ansätze gibt und äh, natürlich die große frage ist wie geht' es in deutschland weiter wo es natürlich äh, das sehr viel strahlkraft hat auf den rest von europa ähm, ja also unklar ähm, könnte natürlich man muss im konjunktiv reden äh, wäre natürlich auch äh, ein problem äh, wenn wenn sich die union in diese richtung entwickeln würde es gibt auch ansätze schon davon auch gerade dass man so ein kampagnenmedium hat äh, wo man doch wieder das ganz ähnlich wie diese Beraterstäbe, nach außen die Macht und nach außen auch die, äh, die finden, das verlegt und, und hier äh, Leute ähm, einen Kurs auch bestimmen können, ähm, wenn man sich da hängt dann, ähm, dann hätte das diese Ansätze. Es bleibt jetzt natürlich, muss man sehen, ob sich das auch so erfüllt und ob die, ob die Person mehr als das auch mit derselben Strahlkraft erfüllen kann wie, wie Donald Trump, der ja... Trotz all seiner, wo man schon fast das Gefühl hat, ist eine Karikatur, weil der hatte ja auch seine Stärken und das äh, übersieht man oft. Wenn in einer ernsthaften Auseinandersetzung muss man das auch anerkennen, warum hat diese Person so gut funktioniert. Da gibt es ja Gründe dafür, genauso wie bei Kurz. Und ob Merz das in derselben Art und Weise erfüllen kann, ähm, ja, bleibt unklar. Genau, jetzt ist ja nun Friedrich Merz gerade frisch gewählt, der CDU-Vorsitzende. Die CDU ist jetzt in der Oppositionsrolle. Jetzt frage ich mich so ein bisschen als auch außenstehende Beobachtung, ist so eine Oppositionszeit gerade eine gute Zeit, um so mehrheitsfähiger zu werden, Hegemonien zu streuen, aber auch diese, du hast vorhin von Unsicherheiten, Brüche, Grenzüberschreitungen. Ist das eine Zeit, wo jetzt vielleicht ein guter Moment ist, klar, die CDU noch mal zusammenzunehmen und vielleicht nach rechts zu rücken, konservativer, konservativer zu werden, radikaler zu werden? Oder ist das so ein Regierungsprojekt? Am um, um, Beginn... Äh, diese Entwicklungen steht äh, immer eine Kränkung. Äh, das heißt die Kränkung, dass äh, es immer einen sozialdemokratischen Kanzler gibt, das war so eine ganz wichtige Erzählung, äh, dass die ÖVP immer zweite und man will nicht Vizekanzler sein und das ist nicht die Rolle, in die man sich sieht, möchte Kanzler werden. Und das ist sehr ja ganz interessant, weil Sebastian Kurz war Teil dieser Regierung, aber ist in Opposition in der Regierung gegangen. Mhm. Das heißt, es braucht die Oppositionsrolle, in welcher Form auch immer. Nur ist das natürlich anders mit diesem Clan, ähm, alle vier Jahre wird gewählt und inzwischen nicht. Ähm, aber auch Trump ist natürlich quasi in diese fiktive Opposition zum, erst zum republikanischen Establishment, dann zum demokratischen Establishment gegangen äh, und hat auch versucht, mit diesen Kränkungen ähm, zu spielen, die sind nicht für euch da. Und, äh, ja, Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen und bekommen, hat aber mehr Kriege geführt und, was ist die republikanische Rolle in dem Ganzen. Ähm, das heißt, äh, das ist eine ganz wichtige Rolle. Jetzt ist man hier in einer realen Opposition, wo man sich das auch nicht aussuchen kann, wo man das auch nicht ändern kann auf absehbare Zeit und vor allem aus seinem eigenen Bestreben heraus. Ähm, das heißt, es, es hindert sich nicht die Oppositionsrolle daran, aber man muss es natürlich, äh, gibt es diese Begrenzungen. Aber man im radikalisierten Konservatismus macht mir nicht wirklich, wirklich äh, Politik in dem Sinne, äh, sondern überlegt sich diese, dieses Bewegungsprojekt. Äh, und das kann man genauso gut aus einer Oppositionsrolle starten. Aber natürlich ist der Anspruch, ähm, sehr schnell in diese Regierungsverantwortung zu kommen äh, und, und dort sehr schnell zu wirken. Wie ist denn deiner Meinung nach dann die Zusammenarbeit zwischen, nennen wir es mal, konservativen Lagern und auch tatsächlich rechten Akteurinnen? Vielleicht am Beispiel Österreich, aber wir mhm. gucken ja also auch in Deutschland immer wieder in andere in Parlamente, wo das ist her, immer mal wieder ein Tabu ist, mit der AfD-Fraktion zu koalieren oder tatsächlich Bündnisse einzugehen. Würdest du sagen, auch da verschiebt sich nochmal was in der Zusammenarbeit? Äh, ja, also einerseits auf, also man muss da schon Unterschiede machen, einerseits auf parlamentarischer Ebene, Beispiel Österreich, hatten wir das ja gesehen, ähm, die ungeliebte Große Koalition, die man sicherlich nicht äh, dann machen möchte, äh, wurde gesprengt ähm, und das nächste Projekt war dann eine Regierungskoalition mit der FPÖ. Natürlich hätte es andere Mehrheiten gegeben, die wollte man nicht ähm, und hat die FPÖ ähm, in die Regierung geholt mit der Erzählung, das ist jetzt eine andere FPÖ und das ist jetzt da. Äh, hat die Strache versprochen. Das ist jetzt alles ganz anders und, und sind viel gemäßigter und außerdem in der Regierung äh, hegt man sie ein und, und das ist viel besser, als wenn man es in, in der Opposition werken lässt. Das ist genau dasselbe hat man 2000 auch schon gesagt, äh, als man nicht Jörg Haider, aber eine FPÖ unter Jörg Haider äh, in die Regierung geholt hat. Ähm, das heißt, hier gibt es auf jeden Fall eine Annäherung und das war auch alles sehr, sehr einhellig und sehr harmonisch. Dann kam ich also äh, dann kam Ibiza und, und dann kamen die Neuwahlen und dann ähm, hat man eine Koalition mit den Grünen gebildet, also man sieht ja durchaus auch die, die Flexibilität äh, in dem Ganzen, aber man sieht durchaus auch äh, jede Koalitionsregierung ist besser als eine große Koalition ähm, und also das ist darin glauben wir ähm, also es gibt immer diese Nostalgie mit, der ja, zurück zur großen Koalition und alles war so instabil, aber das vergisst quasi, wo überhaupt diese Radikalisierung der, der ÖVP herkommt, nämlich auch in Opposition zu dieser großen Koalition. Und diese große Koalition will man nicht. Und da ist man bereit, jede andere Koalition vorher zu machen. Jetzt in Koalition mit den Grünen, dann kam Corona, also es gibt da keine ganzen Legislaturperioden. Um, hat aber den Kurs der, der ÖVP nicht geändert. Das heißt, man hat um, versucht, weiter ganz krass, krass auf dieser Kulturkampfebene zu spielen und jetzt halt nicht einhellig mit der, mit der FPÖ, sondern um, um, auch durchaus um, im Clinch, aber, aber nicht so, dass man die Koalition verlässt mit den Grünen. Um, das heißt, ja, hier ein. Annäherung und dann wieder ähm, weggehen auf, auf dieser formellen Ebene. Inhaltlich ist man sich einig. Ähm, äh, zu außerparlamentarischen extremen Rechten ist das natürlich ein anderes Thema. Vor allem, weil jetzt gerade diese Proteste sehr stark, quasi auch kurz muss weg, also in Opposition ähm, zu kurz selbst sich gestellt haben. Ähm, beim, beim, Thema, beim Migrationsasyl, also bei diesem Themenkomplex, haben aber natürlich ist das kalkuliert und natürlich ist die Provokation dahinter da. Ähm, hat man, äh, haben die Identitären aber auch schon mit Sebastian Kurz geworben und haben gesagt: er ja. äh, macht jetzt genau das, was wir immer wollten. Ähm, das heißt, hier gibt es ja, auch unterschiedliche ähm, ähm, Reaktionen. Bei Trump äh, sehen wir hingegen, dass er von am Beginn ähm, gerade diesen alternativen ja. Mediensektor, wie sie sagen, also die gold Right, ähm, Gerade weil er auch dieses, dieses Spiel gespielt hat äh, mit, den, mit den etablierten und seriösen Medien und gleichzeitig sehr stark ähm, diese Medien, ja, Fringe-Medien, Nischen-Medien, äh, und denen auch zur Größe verholfen hat. Und äh, das ist dann noch die Basis, die in der Präsidentschaft aufgebaut worden ist, was dann schlussendlich äh, geendet hat am, am 6.1., das war dieses Jahr, man vergisst ja auch so viel, ähm, wo genau aus diesem Spektrum dann diese, versucht wurde, das Kapitel zu stürmen. Jetzt ist dein Buch, würde ich sagen, eher eine politikwissenschaftliche Auseinandersetzung. Äh und trotzdem frage ich mich ein bisschen, wenn wir... Also bei mir entstehen Bilder tagesaktueller Politik, auch von Politikerinnen und Politiker, die sich unterschiedlicher Aspekte davon bedienen. Ähm, wenn du so eine Einschätzung machen würdest, wir reden heute darüber, weil wir es wichtig finden, auch noch mal einen Blick über die eigenen Landesgrenzen und aber auch äh, wissenschaftliche Einschätzungen noch mal zu hören. Hast du das Gefühl, es ist ein Thema, über das wir in Zukunft öfter reden müssen und sollten, weil es auch ein Stück weit eine Gefahr birgt? Gerade ich finde gerade dieser Grenzbereich, tatsächlich extreme Rechte, radikalisierter Konservatismus. An welchen Stellen kann es einfach gefährlich werden für eine Politik, für eine Demokratie? Du hast auch innerparteiliche Demokratie angesprochen. Ähm, Siehst du da so ein Gefahrenpotenzial und sagst, das ist ein bisschen alarmistisch, jetzt irgendwie darüber zu reden, oder findest du es durchaus relevant? Also wenn ich es ganz alarmistisch finden würde, hätte ich das Buch nicht geschrieben. Ähm, aber es ist natürlich schon die Frage, ähm, wir leben in so volatilen Zeiten. Also es ist so unklar. nicht nur die Pandemie, aber auch die Pandemie. Wie geht es weiter? Man traut sich ja kaum eine Woche, einen Monat, zwei Monate, ein halbes Jahr im Voraus zu denken, weil man hat schon das Gefühl, wir kann alles auch passieren. Man weiß es ja nicht wenn nichts mehr ist ausgeschlossen. Und dieser Weg hat natürlich schon vor der Pandemie begonnen, also in extrem krisenhafte Zeit, in der wir leben. Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, mit all den Veränderungen, die wir gesehen haben. Die Klimakrise natürlich aber auch ganz viele soziale Krisen und es knackt und knirscht so ein bisschen an allen Ecken und Enden und irgendwie ist klar, so richtig so wie jetzt, kann es nicht weitergehen. Und ein Teil des Konservatismus gibt dieses Angebot, gibt ein autoritäres Angebot für die Zukunft und das halte ich schon für sehr gefährlich, denn ähm, das hat sich auch so historisch gezeigt, wenn ein Teil oder auch der Konservatismus als solches beginnt zu kippen, äh, dann wird es ungemütlich. Äh, und das ist noch nicht, das ist kein Fatalismus, das ist kein Determinismus, und man mu muss aufpassen, hier nicht zu sagen, so, das ist jetzt One-Way-Street und das ist alles verloren, das ist es nicht. Ähm, aber es ist natürlich ein weiterer Baustein in eine Richtung... Äh, wo schon sehr unangenehm äh, wird äh, und immer dann, wenn man zumindest am Horizont denken kann, ähm, dass es mal wieder eine Zeit geben kann, wo es keine Demokratie gibt, wo es autoritär wird, wo es sogar faschistisch wird, äh, dann sollten doch alle Alarmglocken äh, läuten, denn dann ist es jetzt an der Zeit, das aufzuhalten und so eine Zukunft denk, unmöglich zu machen. Wir haben eine Frage zu dem ganzen Komplex aus dem Publikum, nämlich Was ist denn die soziale Massenbasis mhm. für radikalisierten Konservatismus? Ist es ein reines Kulturkampfprojekt oder ist es auch hier steht sozioökonomische Basis und ein Idee dahinter? Das ist eine gute Frage für, für Trump, wenn wir es uns anschauen. Es gibt doch also kennen keine vergleichende Aufarbeitung, aber wenn wir uns mal beginnen mit Trump anzuschauen, ähm, dann sieht man die Wählerinnen. Wer sind die Wählerinnen von Trump? Ja, und das wurde aufgelistet in diesen, ähm, äh, in diesen Einkommensfünftel. Und dann sieht man, äh, Clinton hat drei von fünf Einkommensfünftel gewonnen. Ja, und nicht die drei obersten. Ja, die zwei obersten, ja. Und das unterste. Und die zwei, äh, das, das zweite und unten und das dritte, also das genau in der Mitte, äh, die gingen an Trump und mit denen hat er gewonnen. Jetzt muss man sich das natürlich anschauen und es hat viele Facetten, aber wer sind diese Leute? Äh, ganz unten hat man die äh, Leute, die am prekärsten arbeiten, äh, die angefangen von Gelegenheitsjobs und die schlecht bezahltesten Jobs, äh, die man sich vorstellen kann, im Dallas und äh, Lieferfahrer äh, und so weiter. Äh, das sind... Äh, ganz oft auch, und auch das sieht man ähm, dann bei der Auflistung, äh, von wen haben, äh, weiße Menschen gewählt, wie haben Schatze, schwarze, der Tinus und so weiter, ah, das sind ganz oft nicht weiße Menschen, die die schlechtesten Jobs haben, ähm, die härtesten Jobs haben und äh, äh, prekärsten Jobs haben. Und dann in den beiden Ebenen drüber, welche Jobs sind das, ähm, das sind, äh, dass man weit weg oder einer gesellschaftlichen Spitze, aber es sind doch oft ähm, vielleicht sogar Union-Jobs, also wo man doch halbwegs noch eine Absicherung hat, aber die äh, Gefahr laufen, ähm, geschlossen zu werden, weil sie zum Beispiel in, in, in Kohle äh, äh, oder Fossil Fuels äh, sind oder Autoindustrie war da auch ein ganz starkes Thema oder alte Industriejobs, also gewerkschaftliche Industriejobs sind ganz oft in dem Bereich, ja, wo die keine schlechten Jobs sind, auch von der Bezahlung her, aber äh, eine gewisse Gefahr bergen. Und das sind, ähm, und dann geht es rauf, bis so in die obere, was man Mittelschicht nennen würde, ähm, wo die Leute überdurchschnittlich durchaus verdienen. Also man hat das auch gesehen bei, bei der Stürmung des Kapitols, das waren ja nicht, oder nicht nur da jetzt die absoluten Abgehängten der Gesellschaft, sondern Immobilienmarker. waren die Immobilienmakler. Sind sogar zu Millionären dabei, aber äh, die, die, genau in diesen Einkommensperzentilen, die da oben sind, aber nicht ganz oben sind. Ähm, und äh, das heißt, ökonomisch abgehängt, ja, mit diesen Einschränkungen, ähm, aber nicht ganz unten, äh, sondern genau die Angst abzurutschen. Und diese Abstiegsängste, äh, die sind eine Basis, die wir auf dem Faschismus ähm, kennen aber die auch äh, bei Trump eine ganz große Rolle spielen äh, für die ÖVP muss man sich das jetzt noch mal genauer anschauen wo es ähm, andere historische Wirkungen noch gibt ähm, aber neben diese neben diesen ökonomischen Abstiegsängsten spielt vor allem die Angst kulturell abgehängt zu werden eine ganz große Rolle ähm, das heißt ähm, sich nicht mehr zu sehen, auch oft äh, im Sinne von nicht, nicht so, ich, jedes Mal, wenn jemand anders repräsentiert ist, sehe ich mich selbst nicht mehr. Und dann beginnt so kulturelle Abstiegsangst, wo man eine kulturelle Hegemonie hat und das will man nicht hergeben. Ähm, bis hin dazu, dass man ähm, auch den Gegensatz von Stadt und Land, der von beiden, sowohl von Trump als auch von Kurzer, stark bespielt wurde bis zuletzt. Äh, spielen da eine Rolle, wo ganz stark auch in dieser Kulturkampfebene äh, gespielt wird, nicht nur im Sinne von Migration, sondern auch eben Stadt-Land, wo alles, was schlechtes in der Stadt verortet wird und alles, was Gutes am Land verortet wird. Also man muss es schon sehr aufdröseln, aber in, in, in diesem Bereich ähm, spielt sich das ab. Aber ich glaube, man muss wegkommen von dieser Idee, dass das quasi die... die äh, untersten gesellschaftlichen Schichten sind, die oft städtische Schichten sind, äh, sondern das ist durchaus, äh, um es jetzt ein bisschen platt auszudrücken, aber eine Reihenhaus-Doppelhaushälfte oder ein Einfamilienhaus, äh, zwei Autos, ähm, aber äh, Familie, also weil man oft glaubt, das sind so <lacht> militante Dinge, sondern so, das, das sind durchaus diese Leute, ähm, die ähm, ja, die Abstiegsängste haben, ökonomische Abstiegsängste haben, aber auch auf dieser kulturellen Ebene Abstiegsängste haben. Jetzt haben wir, finde ich, sehr viel über konservative und rechte Kräfte gesprochen, um vielleicht so ein bisschen auch eine Perspektive nach vorne zu eröffnen. Was sind denn deiner Meinung nach vielleicht linke Spielräume auch für Interventionen, gerade wenn wir von einem Gefahrenpotenzial reden oder zumindest von es droht am Himmel was, worüber wir reden müssen, ähm, was würdest du denn wünschen, was so linke Projekte, sei es nur in Deutschland, Österreich, ähm, aber auch Akteurinnen, ähm, wo kann man sozusagen reingrätschen und Stolperfallen aufstellen oder zumindestens eigene Ideen nach vorne bringen? Ich habe zwei Dinge, die ich nicht machen sollte. Ich fange mal so an. Das eine, ähm, im Entsetzen stehen bleiben. Ich verstehe, äh, ich verstehe quasi, wo man daherkommt, aber nach dem hundertsten Mal immer dasselbe durchspielen, muss man darüber hinwegkommen und nicht immer in dem, ha ah, das hat er gesagt, ah, äh, stehen bleiben, weil äh, dann spielt man das Spiel einfach nur mit. Ja? Das heißt, man muss das überwinden äh, und das ähm, dann nicht mit Appellen an Anstand und Moral äh, und äh, in diesen luftigen Höhen äh, sich bewegen. Es ja? hat beiden gemacht, ich war kein Fan davon, Uh, restoring the soul of America und so weiter, ähm, weil das nicht die Leute anspricht, meines Erachtens, die man noch gewinnen könnte, ähm, wo Ängste gerade sozioökonomisch auch eine reale Grundlage haben. Ich glaube nicht, dass man alle von denen wieder gewinnen mhm. kann, Es ist auch ein absoluter Irrglaube, ähm, dass man das da einmal umarmen muss, aber ich glaube, dass man einen Teil äh, sehr wohl gewinnen kann, ähm, denn sowohl Trump als auch Kurz und von Trump sind ein Symptom des politischen Systems und nicht die Ursache seiner Krise, sondern ein Krisensymptom. Ähm, so, dazu. Was müssen Linke jetzt machen? Ähm, ein Gegenprojekt bilden, nicht, nicht mitspielen und auch nicht glauben, dass man mit Anbiederung, gerade auf dieser Kulturkampfebene, mit Anbiederung irgendwas gewinnen kann, sondern dann äh, treibt man das ganze Feld immer, immer, immer weiter nach rechts. Und gleichzeitig wäre es auch ein Fehler, nur auf dieser Kulturkampfebene zu bleiben. Also man muss man muss runter auf die sozioökonomische Ebene, mit runter ist das eigentlich ein ganz falsches Bild, denn diese Ebenen sind miteinander verwoben. Mhm. Die sind nicht parallel zueinander, sondern die äh, und die werden auch verwoben, bedient von sowohl der extremen Rechten als auch des radikalisierten Konservatismus und deswegen muss man als Linke äh, das auch genauso betrachten ähm, und weder das eine noch das andere außen vor lassen äh, sondern das gemeinsam machen und dann in ganz scharfe Abgrenzung gehen ähm, rote Linien ziehen rote Linien sind so wichtig und äh, man muss sie verteidigen und dann muss man auch ein Angebot für die Zukunft machen ähm, denn das ist es ja, die Zeiten sind so Unruhig und unklar. Ähm, und deswegen ist dieses Bewahren dessen, was man nicht bewahren kann, was auch vielleicht gar nicht mehr so da ist, wie man glaubt, ähm, sollte man aufgeben zugunsten etwas Neuem. Denn es kann ja auch besser werden. Und das muss man auch vermitteln. Es muss ja nicht alles furchtbar werden und man muss sich nicht dem Fatalismus hingeben. Es kann tatsächlich auch einfach besser werden in der Zukunft. Und dieses Besser, muss man aber darstellen können und muss man so darstellen können, dass es einem auch geglaubt wird, dass es umsetzbar ist. Und das ist das wichtigste Projekt, was man als Linke machen kann. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich bei Natascha nur bedanken, dass du hierher <lacht> gekommen bist. Auch wenn du jetzt zurück musst und wir alle noch nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, gerade zumindest im Pandemiegeschehen, würde ich sagen, müssen wir da in Kontakt bleiben und rausfinden, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Ich verabschiede mich auch von allen Zuschauerinnen und Zuschauern, kann nur einen schönen Jahreswechsel wünschen. Das hier ist die letzte Folge für dieses Jahr und dann geht es am 1.11. mit Annika Brockschmidt weiter, gleich ähnliches Thema, äh, gleich in die USA und ein Jahr Sturm auf das Kapitol, ja durchaus auch Bilder, die uns im letzten, in diesem Jahr bewegt haben. Ähm, dann geht es hier weiter genau zu dem Thema auf fundamentale religiöse Rechte. Ähm, schalten Sie und ihr gerne wieder ein und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.